Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay und ich möchte euch Red Matter auf der Pico 4 vorstellen. Sehr viele von euch werden das Spiel natürlich kennen, aber ich wollte es euch wirklich jetzt mal auf der Pico 4 zeigen, wie sieht es hier aus und äh, ja, wie spielt es sich und wir sind hier im Hauptmenü und äh, ja, es sieht halt wie sonst auch aus, hier haben wir ein bisschen Lightshow, ne? <lacht> Ja, Optionen zeige ich euch mal ganz kurz, wir haben die Audio-Möglichkeiten, hier Sound, Musik und so weiter ein bisschen anzupassen. Hier sind wir die Controller, was wir wie haben. Sprache haben wir leider nur, Englisch, Spanisch, das war es dann noch schon. Und hier gibt es in Texten gibt Französisch, aber leider kein Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und dann Asiatisch noch. Das also ist, äh, ist natürlich sehr schade, fehlt hier. Links äh, ist äh, gut. aber gut, müssen wir jetzt erstmal abwarten. Dann haben wir haben die Möglichkeit verschiedene äh, Sachen noch einzustellen. Smooth Locomotion, Seated Mode is off. Smooth Locomotion brauche ich nicht. Attract Objects, Turn Blinders. Ich glaube das ist eben wirklich ähm, irgendwas Wichtiges ist, das aufblinkt, glaube ich zumindest mich nicht drauf ist. Ich würde sagen, wir starten einfach ein neues Game. Wird kein langes Gameplay, ich möchte euch nur mal kurz zeigen, was wir hier wirklich auf der Pico 4 erleben, wie es aussieht. The changed, but the match isn't over as long as the pieces are able to move. Your code name will be Epsilon. You will travel to Rhea, one of Saturn's moons, to explore an abandoned science facility belonging to our enemies, Volgravia. ist eine Forschungsstation. Transmit them to headquarters. Das könnte auch ein bisschen schneller gehen, würde ich sagen. <lacht> you will travel under hibernation in a space capsule. We will contact you again once you've reached your destination, Agent Epsilon. Okay. Das Soundtrack ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Gefällt mir. Danke. Jetzt geht's los. Approaching Real Lunar Orbit, Awakening Agent Epsilon. Wir waren im Hyperschlaf? Handshake in 3, 2, 1. zu sehen kann. Epsilon, do you read me? Diese glänzenden Oberflächen holt man immer viel raus. Ich Just a moment, something's wrong, ah, Sir. We're encountering some glänzen. problems with the capsule on re-entry. Oh, ah, jetzt geht's los. Ich bin Und so, da kann man halt sehr viel rausholen bei Games. Engaging Emergency Landing Protocol. Hurry! Ich kann nichts machen. Das ist schon sehr, sehr lange her, wo ich das gespielt habe. Bei Release habe ich es gespielt. Aber auch nie zu Ende gespielt. Schauen wir uns gleich auf den Planeten, die Grafik zu hergibt. Hier kann man natürlich noch nicht so viel sehen. Game kostet auch äh, immer noch 24,99 Euro. Agent Epsilon, do you copy? Epsilon, can you hear me? Erroh, okay. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Natürlich. Epsilon, if you can hear me, we need to reboot the suit systems. Look at your hand and press the highlighted button. System rebooting. Wir rebooten. Ich hoffe, ich komme gleich noch mal in, ins Menü rein. Müssen warten. System loading. Jetzt geht's los. System loading. Wait, I'm getting something from the suit. It's alive. Epsilon made it. Wir leben. <laughs> Epsilon, looks like your com system is down. We can't hear you. I'm gonna need you to give us your location. Look for any signs that might help to pinpoint your position. They'll be written in Vulgravian, so you're going to need your translator unit. When you find the sign, Ein Zeichen. Basic for Radio. Shit, looks like the language index isn't working. The translator must have gotten damaged. Noch was hier? Data Drive. Data Drive ist auch gut. Ah, okay. Jetzt können wir es wahrscheinlich auch hier übersetzen, ne? The stick to move around out here you're going to need to use the thrusters on the suit let's see if they're working use the navigation system to search for a landing position by moving the stick forward Once you've found somewhere to land, release it, and the suit's thrusters will do the rest. Excellent. All systems operating at full power. Wow. How schnell is here? Now, we need you to find that facility, enter the underground complex, and locate those documents for us. We must have that information sent back to us, Agent. <laughs> Find the classified documents. Enter the base. Das kriegen wir hin, glaube ich, oder? Okay. While in the air, you can use the right stick on the suit's thrusters to accelerate or decelerate. Kann wohl schneller sein? Full Speed, Full Throttle, wow! <lacht> da war ich damals so geflecht von. Being careful. Okay. Erstmal hier hin. Schauen mal was da an den Turm ist. Also natürlich sieht es auf dem PC besser aus, aber man muss natürlich damit Rechne, dass es ein bisschen abgespeckt ist, weil wir hier ein autarkes Headset haben und ähm, keine. Ja, wenn es wer sich jetzt mal so eine neue Grafikkarte anschaut, der weiß noch ungefähr, <lacht> wie groß so ein Teil ist. Ne? Und wir haben hier so ein kleines Headset auch, aber schon richtig gut was rausgeholt hier sagen. Kann man da irgendwie reinkommen, in die, in die Basis hier? Ich habe Red Matter 1 nicht zu Ende gespielt und ich habe auch Red Matter 2 noch nicht gespielt. Also das mal nur zur Info. Remember, that your scanner can be used not only to translate Text, but to analyze Objects as well. On. job, Agent Epsilon. We're inside. Oh. <laughs> Remember that you can check your mission status at any time by tapping the left stick toward the screen icon twice. Evakuiert wurde das Ganze hier, die haben Evacuation, Was haben wir denn hier? Data on ice, Prospecting in an underground cave below the base. Also uh -huh. unter der Basis hier. Sicherung kaputt. Machen wir auch nichts. Ach, da kann man nicht mehr viel mitmachen, ne? Okay. Nix. Dann machen wir mal hier hin. Aha. Da haben wir ja eine Sicherung schon mal gelassen. Der Fortbewegungsmechanismus ist natürlich nicht mehr so up to date. Aber es war halt früher wegen Motion Sickness und so weiter war das halt ganz gut. So teleportmäßig gelaufen ist. Schauen wir mal, wie wir weiterkommen jetzt hier. Probieren wir hier hoch zu fahren. Das funktioniert. Oh, so, hinaus wollen wir. so ein ganz komisches Geräusch oh. das ist ja so schön, oder? schon ein bisschen gruselig, aber ist natürlich nicht umsonst hier evakuiert worden das Ganze, das kann ich mir gut vorstellen Ja, schau. Da Tim sind Gehen und ähm, da wer auch sowas spät, ich sollte definitiv hier zuschlagen auch ja, grafisch für die Pico 4 echt super, muss man einfach sagen Na komm! da kommt der Papa Ich kann sogar hier runter wieder. Man <lacht> konnte ich vorher nicht da hin schweben. Sagen wir einfach mal. Mach wieder mal recht smooth. Guck mal hier. Du ein bisschen Geduld haben. masandı ya Power Switch Power Switch ist ja also schon mal nicht schlecht, oder? Eine das muss nachher richtig schwer werden, habe ich mal gehört. Die Kompressionskammer vielleicht hier? Das stimmt aber auch. Das ist ja cool gemacht. Na komm. Welcome to the Facility Commander. The presence here represents a breach of evacuation protocol. The base is currently on lockdown. Please use your credentials to access the lower levels. Oh, and so sorry for the mess. Uh, unordnung, ne? Entschuldigen für die Unordnung, kein Problem. So. Gehen okay. okay, wir mal. Bitte sei niemand drin, sei niemand drin. <lacht> Kommen command has become illegal regular hashing through the security check Wurde Geschwärz oder so? Hab ich jetzt verstanden? Family. Die sind bestimmt nachher noch wichtig, denke ich mal Kann ich mir gut vorstellen Oh, Katzen. Ich liebe Katzen. <lacht> Schachfigur ist mit Sicherheit auch nachher wichtig. Was steht denn hier? Irina, I hope that you're dead. Will at least serve so that we all combat the red parasite that killed you. I love you always. I hope your dad will at least serve so. Okay, wahrscheinlich so dass er toten Sinn hatte, ähm, dass sie diesen roten Parasiten finden können. Was auch immer der rote Parasiten ist. Das ist ein Das security, code. security code. Now that it's loaded into Memory einfach Scanner to activate it. Schon mal gut, dass man äh, Sachen einladen kann. Man braucht kein Inventar. Hat die dann wirklich, die einen eingescannt hat? Code of Conduct. Das ist out of order. Und was habt ihr bisher zur Grafik? Vielen Himmel. Kennt ihr das Spiel schon? Habt ihr es schon durchgespielt? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe es glaube ich nicht viel länger gespielt als hier diese Passage. Fahrstudie ja habe ich das schon mal erwähnt ich glaube schon sehr oft Es geht runter und das sehr sehr langsam. Hätte ich nicht gedacht. Kannst du mir selber scannen? No information, ja. Das ist klar, dass bei mir keine Information ist. Ich finde es nicht gerade. Ähm Beach langsam ist. Die Glasscheibe, sieht echt fast aus, wie echt, was sie so in diese Brille noch rausholen können. Also wer die pcb die jetzt nicht kennt, würde ich auch jetzt zu hochartiges vermissen, natürlich, stark von aus. Ich muss mir noch mal zum Vergleich das anschauen. Jetzt schreit gerade dieses Flüstern, ganz komisches... Mit Geistern zu tun hat oder, oder ob dieser rote Parasit die ist. Was war das? Die Stromversorgung scheint ausgeschaltet zu sein, Agent. Das ist kein Problem. Oh. Alter. Oh, das ist nichts für mich. Die Musik war sehr dramatisch gerade. Missions. Turn the power on. Das heißt, man muss sich erstmal mal zurechtfinden. Was haben wir denn hier? Security, area. Also ja. Ohne Power kann ja auch nichts öffnen, oder? Yes Mach auf Hier rein kann ich mich nicht erinnern Aber ich würde sagen Hier beende ich die Folge jetzt Oder das Video Ich wollte wirklich nur mal schauen, dass ihr hier mal reinsehen könnt, wie sieht die Grafik jetzt hier auf dem Tor aus. Und äh, ich muss sagen, funktioniert alles super, super flüssig. Ich habe keine Framerate-Einbrüche und Steuerung funktioniert super. Natürlich das Bewegungsprinzip ähm, ist halt ein bisschen veraltet. Aber äh, gut, das ist das Spiel halt. Ansonsten richtig cooles Game. Ich äh, würde fast sagen, dass es auch so ein Must-Have-Titel ist. Wenn man mehr Zeit hat, könnte man das auch mal durchspielen. Aber ja, gerne mal eure Meinung zu dem Game. Habt ihr es schon gespielt? Ähm, holt ihr euch das eventuell jetzt sogar ähm, aufgrund des Videos? Gerne mal in unter die Kommentare schreiben. Und ähm, ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ähm, ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Einmal jetzt auf Abo drücken, Like da lassen, würde ich mich natürlich freuen. Und äh, ja, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.